Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf Improve Wi-Fi. Heute seit lang mal wieder mit einem Video bezüglich meines dualen Studiums der Wirtschaftsinformatik. Konkret möchte ich dir in diesem Video erläutern, was im Verlaufe des Studiums so für Gruppenprojekte auftreten können, welche anschließend im Rahmen einer Präsentation gepaart mit einer mündlichen Prüfung, äh, Einzelprüfung bewertet werden und natürlich auch was so, ja, meine. Learnings daraus sind, beziehungsweise was ich dir da aus meinen eigenen Erfahrungen für Tipps mitgeben kann. Da ich persönlich Wirtschaftsinformatik nicht normal, sondern dual studiere und meine Hochschule das Studium sehr praxisbezogen gestaltet, kam es des Öfteren zu Gruppenprojekten und Gruppenpräsentationen, wie dies an einer normalen Universität ist, kann ich demnach nicht beurteilen, habe aber aus den Erfahrungsberichten von anderen Studenten bereits gehört, dass auch dort des Öfteren Gruppenprojekte praktiziert werden. Zunächst einmal möchte ich auf mein bisheriges Highlight der Gruppenprojekte eingehen. Innerhalb des Moduls IT Projektmanagement musste sich unsere Studiengruppe eigenständig ein Projekt ausdenken und unter Umsetzung der Inhalte dieses Moduls das Projekt umsetzen. Wir sollten also anhand eines eigenen Projektes von Anfang bis Ende alle Schritte und Türen innerhalb der IT Projektarbeit einmal erleben. Wer sich hier auf dem Kanal ein bisschen umgeschaut hat, wird sicherlich keine Schwierigkeiten haben zu erkennen, ja, dass ich ein ausgeprägtes Interesse am Aktienmarkt habe und aus diesem Grund habe ich meinen Kollegen aus der Gruppe den Vorschlag unterbreitet eine Web App zu konstruieren, bei der man sich ein Musterdepot zusammenstellen und Finanzdaten von Aktien abrufen kann. Auch die anderen Gruppenmitglieder waren bzw. sind interessiert am Aktienmarkt, am Kapitalmarkt und womöglich wäre der Vorschlag auch von ihnen gekommen, wenn ich ihn nicht selbst gemacht hätte und die Einigung unseres Projektgegenstandes verliebt also unkompliziert. Und ohne Dissens. Aus diesem Grund mein erster Tipp würde ich dir immer raten, dich in eine Gruppe zu begeben, wo alle mindestens ein gleiches Interesse haben bzw. möglichst viele gleiche Interessen. Ein weiterer Tipp von mir ist dahingehend, dass man versucht mindestens ein programmaffines Gruppenmitglied zu haben, als dass nahezu alle Projekte, die ich so erlebt habe, von anderen Studenten ein gewisses Maß an Programmierarbeit benötigen und gerade bei einer Web App, welche aktuelle Börsendaten aufruft, ein Unterfangen ist, welches sich im Nachhinein dann als halt schwieriger herausstellt als ursprünglich gedacht. Als Ergebnis ist meiner Meinung nach eine ziemlich schicke Webapp herausgekommen, welche wir in der Gruppe mit dem Namen Equity Bump getauft haben. Und zu jedem Gruppenprojekt gehört in der Regel auch eine Dokumentation, welche im Rahmen der Vorlesung IT-Projektmanagement in dem Schreiben eines Anforderungs- und Pflichtenheftes bestand. Ja, Am Ende jedes Gruppenprojektes stellt man als Gruppe in der Regel das Ergebnis vor. Hier sei der Tipp gegeben, sich gut mit dem jeweiligen Hauptakteuren, welche am Schreiben des Programmcodes beteiligt waren auszutauschen, damit man bei Rückfragen des Dozenten durchaus auch code oder die Umsetzung gewisser Funktionalitäten oder Ebenen, wie zum Beispiel die grafische Oberfläche, erklären kann. Neben der Vorstellung der jeweiligen Gruppenergebnisse und der Beantwortung von Rückfragen durch den Dozenten bzw. Prüfer ebenfalls, äh, steht dann auch immer eine mündliche Prüfung auf dem Plan, äh, wo jedes Gruppenmitglied vom Dozenten dann zu Inhalten aus dem jeweiligen Modul oder zu dem Projekt selbst befragt wird. Am Ende möchte ich jetzt noch auf zwei weitere Gruppenprojekte als exemplarisches Beis Beispiel eingehen. Einerseits gab es im Modul Webdesign die Aufgabe, eine Gruppenseite zu erstellen, welche jeweils Verlinkung zu Unterseiten der einzelnen Gruppenmitglieder enthält und die jeweiligen Unterseiten sollten von den jeweiligen Gruppenmitgliedern selbst erstellt werden, was zumindest in meiner Gruppe auch der Fall gewesen ist. Hierbei lief die Präsentation so ab, dass einer Stellvertretend für die Gruppe, die jeweilige Startseite präsentiert hat und anschließend jeder seine eigene Seite vorgestellt und anhand des Quelltextes Quellcodes die Umsetzung der Seiteninhalte erläutert hat. Darüber hinaus wurde jedes Gruppenmitglied nach der Präsentation der persönlichen Seite zu der Seite selbst und zu den Inhalten aus dem Modul Webdesign und Web Technologie selbst nochmal befragt. An dieser Stelle möchte ich noch einen weiteren Tipp geben, fangt lieber zu früh als zu spät an, hört ihr sicherlich auch noch oft genug im ja, Verlaufe des Studiums. Für Webdesign hatten wir uns da am Sonntag, circa drei Tage vor Abgabedatum, das erste Mal zusammengetroffen, um die Startseite zu bauen und die nächsten Tage hat dann jeder an seiner eigenen Seite gearbeitet und schlussendlich lief es dann darauf hinaus, dass ich zehn Minuten vor Abgabe noch die jeweiligen Verlinkungen zu den jetzt fertigen Unterseiten implementiert habe und eine Minute vor Abgabeschluss die E-Mail mit dem gezippten Website Inhalten an den Professor rausschickte. Man möchte sich an dieser Stelle nicht ausmalen, was passiert wäre wenn ich zu dem Zeitpunkt einen Internetausfall oder ähnliches gehabt hätte. Ja, als letztes möchte ich das erste Gruppenprojekt überhaupt vorstellen. Hier war es so, dass nicht nur formale Angaben gegeben waren, ähm, was in dem jeweiligen Projekt umgesetzt werden muss, wie bei Webdesign, wo zum Beispiel die Einbettung von einem PDF, einem Video, einer Audiodatei verpflichtend war, sondern dass wir eine konkrete Aufgabenstellung, eine Problemstellung bekommen haben, zu dem wir ein Programm in Java schreiben mussten, welches dieses Problem löst. Und stattgefunden hat das Ganze logischerweise äh, im Modul Design und Implementierung von Algorithmen. Ja, Die meiner Gruppe zugeordnete Problemstellung bestand in dem Management eines Parkhauses, wo wir ein Programm erstellen sollten, welches jeweils berechnet, wie viele Parkplätze für welche Art von Parkplätzen noch frei ist. So gab es diverse Fahrzeuge, unterschiedliche Parkplatzarten und weitere Bedingungen, welche die Komplexität der Parkplatzverwaltung erhöht haben. Auch in diesem Fall war es so, dass meine Gruppe wieder mal ein bisschen spät dran war und wir am Vorabend der Abgabe und Präsentation noch eine Nachtschicht einlagen mussten. Ja, das war soweit meine bisherigen Erfahrungen mit Gruppenprojekten. Meiner Meinung nach eine richtig coole Sache, dass es sowas ähm, auch Prüfungsformen ähm, gibt und, und ja, es ist wirklich ähm, auch eine ein gute Übung für die so letztendliche Leute. Praxis und, und ja, ja falls du an einer normalen so. Uni studierst und dir dieses Video anschaust, Schreib doch gerne mal deine Erfahrungen in die Kommentare, ob das bei euch auch so ist. Und wenn du Fragen hast, nutzt gerne die Kommentarsektion. In dem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Abo da, macht's gut und ciao.